Herr Präsident der Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Bundesverfassung verpflichtet ja, den Bund den preisgünstigsten Wohnraum zu fördern und damit auch den Fonds de Rulmo können gemäß Wohnraumförderungsgesetz preisgünstige Miet- und Eigentumswohnungen gefördert werden. Diese Mittel stellen neben Bürgschaften das einzige Finanzierungsinstrument des Bundes zugunsten der preisgünstigen Wohnbaus dar. Kollege Graber hat es bereits erwähnt, wir stammen aus einem Kanton, der relativ viele Baugenossenschaften kennt, insbesondere auch liberale Baugenossenschaften. Und es gilt, die Wohnungsbaugenossenschaften durch Rahmenbedingungen und Anreize zu fördern, Quoten, absolute Vorschriften sowie Eingriffe in die Eigentumsfreiheit privater, wie von der vorliegenden Initiative mehr bezahlbare Wohnungen des Mieterverbandes gefordert, sind dabei absolut fehl am Platz. Der vorliegende Bundesbeschluss sieht nun einen neuen Rahmenkredit in der Höhe von 250 Millionen Schweizer Franken für zehn Jahre vor um dieses bewährte und marktnahe Finanzierungsinstrument für den preisgünstigen Wohnungsbau im bisherigen Umfang weiterzuführen. Es gilt auch zu bedenken, dass es sich hier um einen Rahmenkredit handelt. Die definitive Kredittranchen werden jeweils im Rahmen der jährlichen Budgetdebatten festgelegt und sollte sich zukünftig die Situation auf dem Immobilienmarkt aufgrund der konjunkturellen Entwicklung verändern und damit eingehend die Leerstandsquoten in den relevanten Segmenten erhöhen, so können die einzelnen Kredittranchen ja entsprechend angepasst oder ausgesetzt werden. Aufgrund dessen stellt der vorgeschlagene Bundesbeschluss in dieser Form einen ausgewogenen und pragmatischen Ansatz in der Wohnraumförderung im Sinne einer Hilfe zur eigenverantwortlichen Selbsthilfe dar und ist aus liberaler Sicht zu unterstützen. Auch der Nationalrat hat sich ja im Rahmen der Wintersession als Erstrat klar mit 124 zu 73 Stimmen für eine Aufstockung des Fonds de Roulement ausgesprochen und damit ein starkes Zeichen gesetzt. Dass dieses Instrument partei- und fraktionsübergreifend bereit abgestützt und getragen wird. Dies wird auch durch die Tatsache untermauert, dass 24 Kantone, welche sich im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Vorlage geäußert haben, dem vorliegenden Bundesbeschluss und somit dem neuen Rahmenkredit zugunsten des Fonds Roulement vollumfänglich zustimmen. Dieselbe Position vertritt auch die Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, die VdK. Die bundesrätliche Vorlage wird unisono unterstützt, die Volksinitiative mehr bezahlbare Wohnungen jedoch abgelehnt. Dies, da die Initiative insbesondere für die Kantone und Gemeinden neue, kaum erfüllbare Aufgaben schaffen würde, was dem föderalen und subsidiären Ansatz in der Wohnungspolitik widersprechen würde. Weiter unterstützen auch namhafte Verbände den vorliegende Bundesbeschluss die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete, der Schweizerische Gemeindeverband, der Schweizerische Städteverband und der Schweizerische Baumeisterverband. Auch die Volksinitiative des Schweizerischen Mieterverbandes will den gemeinnützigen Wohnungsbau in der Schweiz stärken, schießt jedoch aus meiner Sicht am Ziel vorbei. Die darin enthaltenen Forderungen sind unrealistisch und mit meiner Denkhaltung nicht zu vereinbaren. Insbesondere die Forderung, dass gesamtschweizerisch mindestens 10 Prozent der neu gebauten Wohnungen im Eigentum gemeinnütziger Wohnbauträger sein sollen, ist utopisch. Auch über die praktische Umsetzung der in der Initiative festgelegten Zielgrößen Schweigen sich die Initianten aus. Aufgrund welcher Faktoren und Sachverhalte sollen eine entsprechende Quote gesamtschweizerisch definiert, zugeordnet und umgesetzt werden? Was soll geschehen, wenn diese unrealistischen Ziele dann in der Realität national, kantonal oder eben auch regional nicht umgesetzt werden können? Dazu kommt, dass sich mein wirklich stark liberales Herz auch aus ordnungspolitischen Grundsätzen gegen starre Quoten in der Bundesverfassung sträubt. Wohnungspolitik soll primär vor Ort in den Gemeinden und Städten unter Berücksichtigung der regionalen und lokalen wohnpolitischen Bedürfnisse umgesetzt werden und sich so in den Dienst des Gemeindewohls stellen. In diesem Sinne ist auch der Zusammenhang der zu bedenken gibt, dass in den letzten Jahren in vielen Kommunen wohnungspolitische Initiativen mit teilweise ebenfalls ambitionierten Forderungen lanciert wurden und zu einem großen Teil vom Volk angenommen wurden. Diese jüngsten Abstimmungsresultate, vor allem aber auch in den Städten und Agglomerationen, haben gezeigt, dass die Förderung von bezahlbaren Wohnungen einem großen Bedürfnis der Bevölkerung entspricht und somit einen politischen Auftrag darstellt. Und diese Verantwortung, dieser dürfen wir uns nicht entziehen. Mit dem vorliegenden Bundesbeschluss und der damit verbundenen Stärkung des Fonds de Roulement können wir den Forderungen der Initiative mehr bezahlbare Wohnungen eine zielführende und wirkungsvolle Alternative gegenüberstellen, denn grundsätzlich haben sich die bestehenden Förderinstrumente zugunsten des preisgünstigen Wohnungsbaus gemäß geltendem Artikel 108 der Bundesverfassung bewährt und sollen fortgeführt werden. Von Seiten des Mieterverbandes wurden nun die Diskussionen rund um die Verknüpfung des Fonds de Roulement-Geschäfts mit ihrer Initiative vom Zaun gerissen. Es wird maniert dass mit dieser Verknüpfung die Einheit der Materie verletzt würde. Die vorliegende Verknüpfung dieser Geschäfte ist jedoch absolut sachgerecht, ja sogar notwendig. Denn müssen die Verfassungsziele gemäß Initiative ja umgesetzt werden, so wäre das Instrument Fonds de Roulement in keiner Weise zielführend bzw. ausreichend und schon gar nicht mit der vorliegenden gemäß Bundesbeschluss geforderten Ressourcen. Wie soll es denn konkret möglich sein, mit jährlich 25 Millionen Franken gesamtschweizerisch 10 Prozent aller zu erstellenden Wohnungen so zu fördern? Im Falle einer Annahme der Initiative müssten andere bzw. weitere Instrumente zum Einsatz kommen, welche weder pragmatisch noch marktkonform werden und tiefgreifende staatliche Eingriffe in den Wohnungsmarkt notwendig machen würden. Kurz gesagt, mit dieser Initiative würden wir in eine ganz andere Dimension der Wohnungsbauförderung uns bewegen, welche nichts mehr mit dem Markt zu tun hätte, sowie dessen Kräfte und Gesetze außer Acht lassen würde. Mit einer Ablehnung der vorliegenden Bundesbeschlusses würde somit der bisherige und erprobte Weg in die Wohnbauförderung grundsätzlich infrage gestellt und die über das Ziel hinausschießen, sowie marktfremden Forderungen der Initiative des Mietverbandes würden zusätzliche Auftrieb erhalten. Und darum ersuche ich Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, den vorliegenden Bundesbeschluss über einen zusätzlichen Rahmenkredit in der Höhe von 250 Millionen Franken für weitere zehn Jahre zu unterstützen. Ich danke, Kollege Damian Müller. Das Wort hat Kollege Paul Resteiner.